liebe Freunde, wir lesen das Buch des italienischen Theologen Walter Bini, Die primäre Christologie weiter. Kapitel 20, Die zehn Wörter. Dieser Kapitel ist in zwei Teile gegliedert, da es den Text der beiden sogenannten Dekaloge enthält. Verse 1 bis 17. Der andere ist in Deuteronomium Kapitel 5, Verse 6 bis 21 und der Teil, der den gesetzgebenden Text umfasst, Verse 22 bis 26, der der Elohisten-Tradition zugeschrieben wird und als Ganzes Kodex des Bundes benannt. Exodus Kapitel 20, Verse 22 bis Kapitel 23, Vers 33. Das Material des Kapitels stammt daher ursprünglich aus der Elohistentradition des Nordens und wird von der verschmolzenen mit den Heiligtümern mosaischen Traditionen geerbt. So wie diese, die in die Theologie des Bundes eingefügte Gesetze, wie auch dieselbe Deuteronomium-Tradition, zumindest in seiner ersten Phase der Zusammensetzung, wurden den Traditionen des Nordens angemessen. Und es ist immer die gleiche Elohisten-Tradition, die in Versen 18 bis 21 zwischen dem Dekalog und dem Bundeskontext seine Theophanie in Form eines in Exodus 19,19 19 unterbrochenen Sturmes erneut vorschlägt. Solches Material der Elohisten im Laufe der Tradition und der Textesübermittlung wurde offensichtlich von Javisten Eloistin redakteur übernommen und in dem breiteren Komplex als in der priesterlichen Tradition, aber zweifellos bewahrt es sehr alte Traditionen und Vorwahlen der biblischen Literatur. Der Dekalog, Verse 1 bis 17, diese Bezeichnung, Dekalogos, stammt von den griechischen Vätern, Clemens von Alexandria und Ireneus, die drei Passagen der Septuaginta wieder aufnahmen. Erste Passage, Exodus 34, 28, Einfügung der deuteronomischen Tradition in die tradition Zweite Passage, Deuteronomium 4, 13, dritte Passage, Kapitel 10, Vers 4, die im Rahmen von deuteronomischen Tradition sich genau auf zehn Wörter des Mosaischen Gesetzes beziehen. Die Bibel selbst gibt uns zwei parallele Texte des Dekalogs, diese von Exodus 20, 1 bis 7 aus der Elohisten-Tradition und der andere mit einigen Ausweitungen aus der deuteronomischen Tradition in Deuteronomium 5, Verse 6 bis 21. Am Ursprung hätte es wahrscheinlich kurze mnemotechnische, einfach zu übertragen Formulierungen geben können, wie in Versen 13 bis 15. Die können von der Zahl 10 wie auch 7 sein oder eine andere Zahl gehabt haben und dann erhöht und verstärkt durch den prophetischen und priesterlichen Einfluss. In der jüdisch-christlichen Tradition wurden gemäß Nummer 10 im Wesentlichen zwei Gruppierungsvarianten der sogenannten zehn Gebote übermittelt. Variante A: Gebot Nummer 1, Verse 2 bis 3. 2, Verse 4 bis 6. 3, Vers 7. 4, Verse 8 bis 11. 5, Vers 12. 6, Vers 13. 7, Vers 14. 8, Vers 15. 9, Vers 16. 10, Vers 17 Variante B Erster Gebot Verse 3 bis 6 2, Vers 7, 3, Verse 8 bis 11, 4, Vers 12, 5, Vers 13, 6, Vers 14, 7, Vers 15, 8, Vers 16, 9, Vers 17a, 10, Vers 17b den ersten Gruppierungsvarianten folgten im Allgemeinen die Juden, Philon von Alexandria, Flavius jo Josephus und Talmud, die griechische Väter mit dem heiligen Hieronymus und die griechisch-orthodoxe Kirche und dann die reformierte Protestanten, Calvinisten. Während die zweite Variante nach Origenes und Augustinus und in der Linie des Deuteronomiums war von der katholischen und der lutherischen Kirche angenommen. Wir präsentieren unsere eigene Übersetzung vom Abschnitt Exodus Kapitel 20, Verse 1 bis 21. Vers 1. Und Gott sagte alle diese Worte sprechend. Vers 2. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgebracht habe, aus einem Sklavenhaus. Vers 3. Du wirst keinen anderen Gott vor mir haben. Vers 4. Du wirst kein Idol und kein Bild davon machen, was im Himmel oben und auf der Erde unten und was im Wasser unter der Erde ist. Vers 5. Du wirst dich nicht vor ihnen beugen oder ihnen dienen, denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, wer die Missetat der Väter auf ihre Kinder bis zur dritten und vierten Generation bringt, für diejenigen, die mich hassen, Vers 6. und sich an tausende von denen, die mich lieben und meine Gebote halten, erbarmt. Vers 7. Du wirst den Namen Jahwe, dein Gott, nicht umsonst aussprechen, weil Jahwe diejenigen, die seinen Namen umsonst aussprechen, nicht ungestraft lässt. Vers 8 Erinnere dich an den Samstag, um ihn heilig zu halten. Vers 9 Sechs Tage wirst du dienen und alle deine Aufgaben erledigen. Vers 10 Der siebte Tag ist Samstag für Jahwe, dein Gott, und du wirst keine Arbeit tun, so wie auch dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd, dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Vers 11. Denn in sechs Tagen machte der Herr den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was es gibt, und am siebten Tag ruhte er sich aus. Deshalb segnete Jahwe den Tag des Samstags und heiligte ihn. Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit sich deine Tage auf Erden, die Jahwe dein Gott dir geben wird, verlängern. Die folgenden Befehle sind unbedingt erforderlich. Vers 13. Du wirst nicht töten. Vers 14. Du wirst keinen Ehebruch begehen. Vers 15. Du wirst nicht stehlen. Vers 16. Du wirst deinen Nächsten kein falsches Zeugnis geben. Vers 17. Du wirst das Haus deines Nächsten nicht begehren. Du wirst die Frau deines Nächsten nicht begehren, sowie auch seinen Diener, seine Magd seinen Ochsen, seinen Esel und alles, was deinem Nachbarn gehört. Der Text fährt mit der Beschreibung der Zusammensetzung des Ortes und mit der Beschreibung auch der Stimmungen des Volkes angesichts der Theophanie fort. Vers 18 Das ganze Volk sah den Donner, Geräusche, den Blitz, das Klang des Horns und den rauchenden Berg. Das Volk hatte Angst, sie bewegten sich und hielten Abstand. Vers 19 Sie sprachen zu Mose, rede du zu uns, und wir werden zuhören, und Gott rede nicht zu uns, da wir nicht sterben. Vers 20 Mose sprach zu dem Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und seine Furcht sei vor euch. Und sündigt nicht. Vers 21 das Volk hielt Abstand und Mose näherte sich der dunklen Wolke, wo der Gott war. Allgemeiner Kommentar zum Text, Verse 2 bis 3. Die Einzigartigkeit Gottes, das heißt der absolute, klare und theoretische Monotheismus, wie wir die Gelegenheit haben werden zu prüfen, wird sich als solcher bestätigen in Israel erst mit dem babylonischen Exil. Jesaja 40 Verse 10, 11, 45 Vers 4, 45, Vers 5, Vergleiche mit Deuteronomium, Kapitel 4, Vers 35. Früher kann man mit Recht von archaischen Monolatrie oder Enotheismus oder von monarchischen sprechen. Der Text kodiert im Wesentlichen diese Entwicklung. Anstatt sich um die Polylatrie, kultische Vielzahl, zu sorgen, scheint der Text sich hingegen mit monolatrischem und monotheistischem Synkretismus zu befassen, der vom 8. bis 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Israel und Judäa wütete. Der Zyklus von Elia und Elisha bezeugt dies vollständig einseitige, das heißt nur gegen Polylatrie und nachfolgenden Polytheismus gerichtete Auslegungen, lassen sich auf die mischnische und talmudische Tradition zurückführen, als Reaktion auf die Kontroverse mit den Minims, den Ketzern, Christen. Habe keinen anderen Gott mit einer Kleinbuchstabe geschrieben im Singular vor mir, auch wenn es aus grammatischen Sicht richtig ist ist zu übersetzen, habe keinen anderen Gott mit einer Groß Großbuchstabe geschrieben vor mir. Wir sind der Meinung, dass die Formulierungen aus diesem Text der priesterlichen und deuteronomischen Tradition als eine weiteste Perspektive im Gegensatz zu jeder synkretistischen Perspektive gefasst werden können und sollen. Verse 4 und 5. Auch diese Verse werden im Kontext einer Tradition umgearbeitet, die jede Form der Götzendienstes von Tieren, Zoolaterie bis zu jeder Art von Darstellung ausschließen will. Der Vers vermutet eine grobe Kosmologie, ein Kosmos, der in drei Schichten oder Zonen unterteilt ist. Himmel, Erde und Grundwasser. der Home O abgrund vergleiche Genesis Kapitel 1, Vers 2. Fünfter Vers, eifersüchtiger Gott, ein großartiger Anthropopathismus, der den Vorrang und die Javistenwahl über Israel beanspruchen will. Exodus Kapitel 34, 4, Deuteronomium Kapitel 4, Vers 24, Kapitel 5, Vers 9, Kapitel 6, Vers 15, in der liebenvollen Sprache des Bundes als Ehe, die in den Propheten auf verschiedene Weise von Hosea an vorhanden ist. Bis zum dritten und vierten Generation, auch von den ersten Propheten bezeugtes Clan- und Stammesrecht. Amos 7, 17, Jesaja 14, 21, Vergleiche mit 2. Samuel 24, 10 wird nach dem Fall Jerusalems durch die Texte wie Jeremia 31, Verse 29 bis 31 und Ezekiel Kapitel 18 im weiteren Sinne individuell und persönlich überarbeitet. Diese Sanktion wird jedoch im folgenden Vers aus dem Konzept von Hesed überwinden. Das ist die barmherzige und überfließende Liebe Gottes, die alles bedeckt und neu aufbaut. Nutzlos der Name, für die höchste Ehre und Achtung vor dem Gott der Moses-Offenbarung, Jahwe oder Heiliges Tetragrammaton. der Name darf nicht leer ausgesprochen werden, das heißt ohne ersten Grund. Der Name, der in biblischen Mentalität ein Wissen, und zwar eine direkte und intime Erfahrung, ebenso gut wie Herrschaft und Besitz mit der Person, die genannt wird, impliziert. Da es sich um den Gott, den Gott des Exodus handelt, der sich Moses offenbarte, dieses Gebot wird im Judentum sich immer mehr eine extreme Strenge, durch den Prozess der Unsicherheit der eigenen Institutionen, den Verlust des Landes, des Tempes, der dieselben heiligen Sprache und wahrscheinlich nicht zuletzt die Kontroverse mit dem christlichen Inkarnationismus aneignen. Das alles erklärt, wie sie dazu kämen, die gleiche Aussprache von Jahwe durch Adonai, Herr, griechisch Kyrios, zu ersetzen, außerdem ein Begriff, der die ersten Christen Jesus zuschrieben. Der andere Aspekt betrifft das Zeugnis. Das Gebot könnte auch so verstanden werden. Sorge dafür, dass der Name Jahwe, deines Gottes, nicht vergeblich wird. Die Betonung wird in diesem Fall auf den Namen gelegt und nicht auf das qualifizierende Adjektiv nicht auf den gebräuchlichen Namen, Gott, mit Kleinbuchstabe geschrieben. Verse 8 bis 11, Samstag, ist von einer semitischen Wurzel Schabbat, was aufhören und die Ruhe von der Arbeit bedeutet. Die verschiedenen vorgeschlagenen Ursprünge, babylonische, Kananitische, kenitische sind relativ befriedigend. In Wirklichkeit ist es eine siebenjährige oder wöchentliche Aufteilung der Arbeitstage, um Müdigkeit und Ruhe zu verteilen und auch einen Tag der Anbetung, Dienst der Gottheit zu reservieren. Die verschiedenen Gesetzestexte der biblischen Tradition berichten über die Gesetzgebung am Shabbat. Die Eloistische Tradition hier im Kodex des Bundes in Exodus 23,12. Die Javisten-Tradition im Javisten-Kodex in Exodus 34,21. Die deuteronomische Tradition bei der Abfassung seines eigenen Dekalogs in Deuteronomium, Kapitel 5. Vers 12 bis 14, endlich die priesterliche Tradition in den kultischen Normen zur Ruhe, In Exodus 31, Verse 12 bis 17 und speziell im Gesetz der Heiligkeit, Levitikus Kapitel 17 bis 26. In Leviticus Kapitel 19, Vers 30, eine Art des erweiterten Dekalogs und Levitikus Kapitel 23, Vers 3, Fest der Ritualen Wie bei dem Nicht-Aussprechen des Namens Jahwe gibt es auch an Samstagen eine Tendenz, die sich in der biblischen und nachbiblischen Tradition innerhalb des Judentums zunehmend erweitert und verkompliziert wird. Ursprünglich war es sowieso ein Festtag. Hosea 2:13, Jesaja 1:13, aber nach dem babylonischen Exil, trotz der Übertretungen, Nehemiah 13 Verse 15 bis 16 vergleiche jedoch hier Verse 19 bis 22, wurde seine eigene Bedeutung und Exklusivität betont. Während der Seleukidenverfolgung wurden Juden getötet, weil sie sich weigerten trotz der Ausnahmen 1 Makkabäer Kapitel 2 Verse 39 bis 41, Kapitel 9 Verse 43 bis 94, vergleiche jedoch mit 2 Makkabäer Kapitel 8 Verse 25 bis 28 den Schabbat zu verletzen. 1. Makkabäer Kapitel 2, Verse 32 bis 38, vergleiche mit 2. Makkabäer Kapitel 6, Vers 11, Kapitel 15, Verse 1 bis 3. Laut dem Buch der Jubiläen, Kapitel 50, Verse 8 bis 12, sind an Samstagen verboten, der eheliche Verkehr, das Anzünden von Feuer und das Zubereiten von Speisen. Die Essener waren mehr strenger, sie fügten Körperfunktionen und die Verschiebung jedes Objekts hinzu. Flavius Josephus, Jüdischer Krieg, Buch 2, Kapitel 8 und 9, während das Damaskus-Dokument 12 Verbote auflistet. Im Neuen Testament ist die Jesu-Kontroverse auf verschiedene Weise mit den Pharisäern bekannt und bis zu den Rabbinern des zweiten Jahrhunderts nach Christus bezüglich Exodus 31,14 bestätigt. Der Samstag wurde an euch gegeben und nicht ihr am Samstag. Mischna verbietet 19 Arten von Arbeit am Samstag. Vers 12 Dieses fünfte Gebot ist positiv formuliert, anders als die Gesetzestexte in Parallelstellen, wo den Kindern, die rebellisch gegenüber den Eltern sind, die Strafen verhängen. Exodus, Kapitel 21, Verse 15, 17 Leviticus, Kapitel 20, Vers 9 Deuteronomium, Kapitel 21, Verse 18 bis 21 Kapitel 27, Vers 16 wofür man seine Inspiration eher in der Linie der Weisheitsliteratur denkt. Vergleiche Sprüche, Kapitel 1, Vers 8, Kapitel 15, Vers 5, Kapitel 19, Vers 28, Kapitel 20, Vers 20, auch unter Berücksichtigung der Art der letzten Verheißung mit der Gabe eines langen Lebens wie der Ausdruck des göttlichen Segens. Verse 13 bis 15. Die drei Gebote neigen dazu, die grundlegenden Vermögenswerten des menschlichen Zusammenlebens, Leben, Ehefrau, Eigentum zu schützen. Vers 13. In der Bibel ist das Leben heilig und da es von Gott erschaffen wurde, ist es ein Geschenk, das man auf die beste Weise nutzen kann. Also wird seine Unterdrückung, das heißt Mord, immer verurteilt. Genesis Kapitel 4, Vers 10, Kapitel 9, Vers 5 bis 6, 2 Samuel Kapitel 3, Vers 31 bis 39, 1 Könige Kapitel 21, Vers 19, Hosea Kapitel 6, Vers 2, Kapitel 7, Vers 7, auch wenn das Gesetz unterschiedliche Kriminalitätsstufen vorsieht. Exodus, Kapitel 21, Verse 12 bis 32, Leviticus, 24, Verse 17 bis 21, Deuteronomium, Kapitel 19, Verse 1 bis 13, Kapitel 27, Vers 24. Vers 14. Das Verbot sexueller Angelegenheiten angesichts des spezifisch sozialen Charakters der Gebote und angesichts der Sachlage zur fleischlichen Vereinigung zwischen einem Mann und einer verheirateten Frau beschränkt sich ausdrücklich auf Ehebruch. Dies ist in der Tat die Bedeutung des im Alten Testament nicht häufig verwendeten Verbs nap, 31 Mal davon, 16 bei Koal und 15 bei Piel mit wenigen Ableitungen. In Wirklichkeit jedoch eine meistens von Männern dominierte Gesellschaft erlaubte die Polygamie, Deuteronomium 2115, und nicht Polyandrie und konnte den Sexhandel zwischen einem Verheirateten und einer freien Tolerieren, aber nicht umgekehrt. Das Vergehen wurde jedenfalls mit der Todesstrafe hart bestraft. Leviticus 20.10, Deuteronomium 22.22. 22. Vers 15, die Bedeutung des Verbs Gnebbe, allein und von Kontext isoliert, bleibt allgemein, im Sinne einer allgemeinen Verurteilung des Diebstahls ohne Klärung des Gegenstandes, und der daraus resultierenden Sanktion. Für andere Fälle und Sanktionen vergleiche Exodus 21, 22:1, 22, 1, Leviticus 19, Vers 11, Vers 13. Die Verwendung der rabbinischen hermeneutischen Versnorm im Kontext Davah Halamet me in Sanhedrin verhängt Todesstrafe für Personenraub, ein Fall, der bereits im Kodex von Hammurabi in Betracht gezogen wurde, selbst für wenige schwerwiegende Tatsachen. Vers 16, breitere Formulierung als die vorherigen drei, finden wir sie noch 16 Mal im Alten Testament. Es soll im Wesentlichen die Ehre anderer schützen, hier vor allem als Angehörige des eigenen Volkes oder der eigenen Volksgruppe gedacht, bei Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Einschaltung eines Zeugen erforderlich ist. In Deuteronomium, Kapitel 19, Verse 15 bis 19, wird noch an die alte Praxis des ältesten Gerichts am Stadttor erinnert. Vers 17, es ist ein Verbot, das über das Nichtstellen von Vers 15 sich mehr innerlich der Leidenschaft oder dem Verlangen nach Besitz nähert, was offensichtlich zu Diebstahl oder Ehebruch führt. Deuteronomium 5,21 ändert die Reihenfolge und stellt die Frau an die erste Stelle. Verse 18 bis 21 Nach dem Einfügen des Dekalogs wird die Theophanie der Erzählung aus der Eloistentradition tradition wieder aufgenommen, unterbrochen in Kapitel 19, Vers 19 mit den Assoziationen des Sturms. Vers 19 Aber Gott spreche nicht zu uns um nicht zu sterben. Das ist typisch für die Theologie der eloistentradition Distanz zwischen Mensch und Gott mit Charakteren von absoluter Transzendenz zu betonen, die dann von anderen Traditionen aufgrund ihrer eigenen Eigenschaften unterschiedlich aufgegriffen wurde. Tatsächlich, der Mensch aus dieser Perspektive kann nicht Gott sehen oder hören, und dann am leben bleiben genesis 32 31 exodus 33 20 leviticus 16 2 numere 4 15 deuteronomium 5 24, richter 6 verse 22 bis 23 jesaja 6 5 moses wird ein besonderer und einzigartiger fall sein exodus 33 11 Nr. 12.8, Deuteronomium 34.10, für das Neues Testament, Vergleiche, Johannes Evangelium 15.15. 15.